Hallo Lieben, Christian Schumacher, mal Beziehungscoach, Diplompsychologe. Diplom-Psychologe. Ihr wisst ja, mein äh, Spezialthema ist so ein bisschen Polarität. Ähm, heute sehen wir uns mal ein Beispiel an für männliche Polarität, die aber nicht so im äh, Bad-Guy-Modus ist, weil viele verwechseln das ja immer, als wenn nur die Bad-Guys äh, polar wären. <lacht> Was wir gleich äh, sehen werden, wenn das alles klappt hier, <lacht> ist äh, cho Chu, ein äh, aus Singapur, der CEO von TikTok, der im Kongress aussagen musste, ich meine, ich interessiere mich ja nicht so für Politik, aber das ist wirklich, das, guckt euch das mal an, das ist wirklich so dass äh, mit das Cringeste und Peinlichste, was ich wirklich seit Ewigkeiten gesehen habe, dass sozusagen das Land, was äh, Meinungsfreiheit so hochhebt, äh, versucht da, wirklich auf ekelhafteste Art irgendwie so ein ähm, ja, so einen Konkurrenten, der halt nicht zu diesen großen vier, Firmen gehört in den USA, äh, Facebook, Google und was weiß ich, äh, den einfach absolut äh, mit völlig sinnlosen Sachen fertig zu machen, wo man denkt, man dachte immer, TikTok sind die Bösen. <lacht> äh, und dann sieht man so, dass, dass sich das alles äh, so ändert, so radikal gerade. Ich meine, ich finde das einfach krass, wir werden ja mit immer mehr. Verboten überzogen und dies verboten und das verboten und jenes verboten und wo, wo, ist, wo ist diese ganze Freiheit geblieben? Also ich finde es echt gruselig, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir schauen da mal rein und ähm, ja, er musste sozusagen sein Unternehmen äh, verteidigen vor wirklich absolut ähm, irrwitzigen Vorwürfen und äh, das ist jetzt zwar nicht mein Highlight, wer das Englischen nicht so mächtig ist, geht ähm, der Kongressabgeordnete sagt hier hat eigentlich TikTok-Zugang zum lokalen ähm, WLAN-Netzwerk. So, ne? <lacht> und dann, dann ist er so, hä? Und ja, wenn sie das WLAN anschalten, hat es Zugang. Also er will natürlich dann so implizieren, TikTok hat Zugang zu dem zum, zu dem Internet in deinem Haus und deinen Geräten und es ist wirklich völlig <lacht> absurd und danach fragt er ihn noch, äh, was verdienen sie eigentlich? Und ich finde, er reagiert ja total polar drauf, aber wir besprechen das gleich nochmal, wir gucken nochmal einmal rein. Mr. Chu, does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. I'm sorry, I may not understand the... So if I have TikTok <lacht> app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to Is it possible then that it could access other devices on that home network? So, was wir hier haben, ist also, dass er also wirklich völlig sinnlos äh, sehr aggressiv attackiert wird und was eben, ich meine, der wirkt auf den ersten Blick so von der Optik her ist nicht, was man so. Polar, aber es kann eben auch ein Mann, der ja irgendwie so, so eine Erscheinung hat wie er, was ja auch gut passt für Business, äh, kann total polar sein. Und ähm, also eben, obwohl er so attackiert wird, reagiert er, das ist für mich so eine positive männliche Polarität, total ruhig. Äh, calm, cool, collected, äh, sagt: äh, Nee, <lacht> das ist, äh, wir machen nichts außerhalb der Industriestandards, das ist einfach, äh, wenn der User. Wi-Fi anstellt auf seinem Handy, dann ist er eben im netzwerk ja. Und um, ja, lässt sich hier auch nicht um, einschüchtern, aber schlägt auch nicht zurück so, ne? I'd appreciate if you could answer that. I'd like to change directions real quick. Um, do you receive personal employment, salary, compensation or benefits from ByteDance? Yes, I do. What is your salary from ByteDance? Uh, Congressman, if you don't mind, I would prefer to keep my compensation private. Okay you personally have any company shares or stock in ByteDance or Doyen? Um, Congressman, if you don't mind, I would like to keep my personal answers private. Is TikTok the company? Also, richtig gut, wie er sich hier fragt so, was verdienen sie, haben, was für Aktien haben sie? Und er sagt so, und das ist, wie gesagt, Kongress. Der, ich meine, wenn ihr jetzt mal länger guckt, wird eigentlich die ganze Zeit wieder mehr oder weniger regelrecht bedroht und beschämt. und er bleibt total cool und klingt aber auch äh, keinen Millimeter ein und sagt, hey, nee, das äh, äh, werde ich nicht sagen. ne? Auch nicht dem Kongress der falschen Staaten und äh, ich lasse mich hier nicht auf, wenn ihr mich bannen. Also es geht ja darum, dass die TikTok bannen wollen aus völlig äh, scheinhaligen Gründen. Also ich finde das wirklich ein Skandal, muss ich echt sagen. Was ist bloß mit der Welt los, Leute? Ähm. Also ähm, geht um dieses Bann und äh, sagt halt, nee, ich, äh, ja, ich werde nicht einknicken, ich werde hier Rede und Antwort stehen, aber ich werde nicht einknicken und zu Kreuze kriechen für euch. Und das ist äh, männliche Polarität, eine sehr positive, eben so eine ganz nicht toxische ähm, und äh, auch so, wenn man so seine, konnte ich vielleicht hoffe, das kommt ein bisschen rüber, aber wenn man das noch länger guckt, auch hat es vorher so eine 5 minuten rede gemacht, total gut und Uh, wirklich souverän, also da wirklich da von den Vereinigten Staaten so gegrillt werden stundenlang und dann stundenlang total ruhig bleiben, konzentriert bleiben uh, und er ist auch auf, zumindest auf TikTok, ich weiß nicht, ob woanders auch, er ist so krass abgefeiert worden, hat so über Nacht eine Million Follower gehabt und, uh, und ich, also ich habe richtig Goosebumps gekriegt, ähm, Gänsehaut, weil ich dachte, ey, der Typ, der ist so geil polar und äh, bietet den so die Stirn auf so eine Nicht-Ego-Art und äh, ich finde es einfach großartig. Ja, das ist heute mal das äh, Sonntagsvideo dazu. Also wir werden auf jeden Fall arbeiten an Polaritätskursen, die zusammen mit dem Buch rauskommen sollen. Also allgemeinen Polaritätskurs, jetzt nicht nur im Bereich auf Dating und ähm, ja, bin gespannt auf eure Kommentare. Fragen könnt ihr über ein Formular auf liebeschip.de stellen. Selbstbiebe-Challenge. Uh, könnt ihr gerne noch einsteigen, das ist eine neue Gruppe, Manifestationschannels hat gestern eine neue Gruppe begonnen, könnt ihr noch einsteigen und den äh, Verlustangstkurs zum Frühbucherpreis. aber checkt auch mal mein Standardprogramm aus, ähm, um deinen Liebeschip umzuprogrammieren, falls du neu bist und dein Beuteschema, habe ich ein wunderbares Programm, wo schon tausende Leute drin waren und vielleicht ist das auch was für dich, wir sehen uns bald wieder, aber es kann vielleicht ähm, ein bisschen dauern weil wir eine Woche in der Gegend sind. Vielleicht schicken wir da mal eine Story oder so, wo es erfahrungsgemäß praktisch kein Internet gibt. Müsst ihr vielleicht mal auf Videos verzichten. Bis bald.